Willkommen zurück zu Pokémon Leuchtende Perle. In der letzten Folge ist echt Heftiges passiert. Also, wer die letzte Folge nicht gesehen hat, sollte das auf jeden Fall nachholen. Denn wir haben hier gegen ein legendäres Pokémon gekämpft. Team Galactic aufgehalten. Und nun. Ja, wie geht's weiter? Sieh nach, was in Sonneweg vor sich geht. Also, anscheinend können wir nun endlich nach rechts. Nach Sonneweg. Wir waren ja schon überall außer halt hier oben rechts. Aber das ist. Äh irgendwie abseits, keine Ahnung. Ja, hier konnten wir ja nicht lang, weil hier Stromausfall war. Beim Hotel. Aber vielleicht können wir da jetzt lang gehen. Ich gehe mal von hier unten. Das lässt sich nicht einsetzen. Hä, was? Was ist denn das denn? Okay, was ist da mit einem Fluchtseil? Muss ich erstmal hier runterkommen? Fluchtseil. Hä? Das auch nicht oder liegt das daran, weil ich gerade hier an der Spellsäule bin. Kann ich denn hier? Das müsste aber dann heißen, dass ich hier Fluchtzeit benutzen kann, oder? Ja, okay. Sehr ja, gut. Okay, sehr interessant, dass ich hier rausgekommen bin und nicht an der anderen Seite. Uh, Traumagiel. Traumagie hat sich plötzlich umgedreht. Ob er gesehen hat. Ja, mich halt, ne? Ja, auf jeden Fall... Fliegen wir nach hier unten Das geht viel schneller Dann fahren wir da kurz hin Denn uns fehlt noch ein Orden Bevor wir die Liga anstreben können Und ja deshalb Let's go Obwohl mir fällt auch gerade ein Wir könnten noch unser Outfit mal wieder ändern hä? Dann würde es sich doch lohnen Erstmal nach Schleide zu, zu fliegen Ja Vielleicht ändere ich mal mein Outfit ich überlege mir mal. Ich habe mich mal passend angezogen. Ich finde, ich sehe jetzt sehr, sehr cool aus mit einem Hoodie und, äh, ja, das Pikachu-Hoodie ist das. Hat am wenigsten von allen gekostet. Das war nicht der Grund, warum ich es geholt habe. Sondern ich habe einfach mal angeguckt, was könnte denn also passen. Und, äh, ja, da wir jetzt, äh, so richtig cool sind mit allem, was wir getan haben. Ich meine, wir haben ein legendäres Pokémon im zweiten Versuch gefangen. Wer das nicht gesehen hat, Leute, schaut euch die Folge an, die war heftig. Ja, ähm, auf jeden Fall denke ich, das, ha das, das, das haben wir sehr gut gemacht. Und jetzt holen wir uns auch die letzten Orden und sind damit noch viel cooler. Außerdem, außerdem mal ganz ehrlich, schaut mal, wie unser Pferdeschwanz hier in den Wind weht. Das ist cool. Das gefällt mir. Das ist sehr, sehr cool. Von <lacht> Pokémon-Kampf muss das mal laden: Ein Girafarig. Cooles Pokémon. Nicht wirklich, aber trotzdem cool. Ähm, habe ich das schon? Sonst kann ich es ja halt fangen, oder? Ne, ich hab's noch nicht. Wenn es nicht beim ersten Mal drin bleibt, dann lasse ich es einfach hier liegen. Ich war ein bisschen faul mit meinem äh, Pokédex. Ich habe nicht viel weiter gemacht. Muss ich eigentlich noch machen? <lacht> oh Mann! Ich wollte wollt gerade rübergehen und sagen, und hiermit kann ich ja dann anfangen. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber nö. Nö, da habe ich keinen Bock. <lacht> ne, ich werde wahrscheinlich das meiste offscreen machen, sobald ich die Liga durch habe. Wir gehen jetzt den letzten Orden holen. Sofern wir doch jetzt endlich da lang können. Moment mal ganz kurz, wie kommen wir eigentlich da lang? Oh lol. Ich, ich, ich meine, ich habe hier gerade irgendwas um gesehen, oder? Doch, doch, ich, ich habe es gesehen. Alter, das ist richtig fies versteckt. Hier, ich hab mir schon gedacht, da kommt man irgendwie hin. Schaut euch das an. Hier kann man mit Krax da drüber. Und jetzt? Oh, ah hier, hier, hier. Jetzt hier lang. Und nee, dieses Auto werde ich nicht für immer anha anhaben. Nur für jetzt erstmal. Okay, einfach nach oben. Aber was ein langer Weg für ein Item. Ich hoffe, das war es wert. Oh ja, Traumfresser ist eine sehr gute Attacke. Hypnose und dann Traumfresser. Das ist schon ziemlich gut. Nicht, dass ich das jetzt benutzen werde, aber dass ihr auf jeden Fall Bescheid wisst, hier kann man Traumfresser bekommen. Ich habe mir schon gedacht, da kommt man irgendwie hin. Und ich habe da schon diese Kraxler-Dinger gesehen, deshalb dachte ich mir... Oh, oh, oh danke für die Beere. Traummagie. Ja, ich... Ja, okay, bist gut geplant. cool, kannst du bitte aus dem Weg gehen, bitte, geh bitte aus dem Weg, danke. <lacht> ja, was ich sagen wollte, ich habe mir das schon gedacht, weil ich diese Kraxerschelle schon gesehen habe. dachte ich mir, muss doch in der Umgebung irgendwo was zum Kraxeln sein. Und ja, da war auch was. Okay, was ich einfach eigentlich machen wollte, ist hier lang gehen. Äh, ja, hier. Hier stand eigentlich jemand, der meinte, weil Stromausfall, anscheinend ist Stromausfall zu Ende. Ja, aber Moment mal. Gibt es nicht hier auch noch ein Item? Ich muss es doch auch was geben. Oh, oder auch nicht. Ja, Traunmagie ist ganz aufgeregt. Auf den Kampf wahrscheinlich. Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Oh Gott, mein Team ist ja immer noch angeschlagen von äh, dem Kampf. Ich habe gar nicht geheilt. Verdammt, sind die Trainer? Sieht so aus, ja. Äh... Kann ich den irgendwie entgehen? Ich bin sehr angeschlagen, ich würde lieber erstmal... Oh Gott. Weg. Von euch. Geht das? Oh, das eilt mich mal mit. Und ich glaube da rechts an dem Weg ist schon das... Hi. Ist schon das Ende der Route. Oh, das wird schwierig an ihr vorbeizukommen. Oh! <lacht> Geschafft! Okay. Okay, die greifen mich sowieso nur am Tag, äh, an der Nacht an. Ähm. Ich nehme den Baum. <lacht> ich nehme den Baum. Du, du, du. Du, du, du, du, du, ja, das ist ein bisschen schwierig, aber die ganzen Polizisten werde ich leider nicht so gut zeigen können. Und ich merke gerade, das ist gerade von der Uhrzeit her. 18 Uhr ist und somit die ganze Umgebung sich ein bisschen gefärbt hat. Verdammt, damit komme ich nicht durch. Und ich muss hier mit ganz vielen Leuten kämpfen. Oh Gott, okay. Dann, äh Dann äh, werde ich mal ganz kurz meine Pokémon heilen gehen. Und wir machen die Route von vorne. Wir kämpfen alle. Und <lacht> nein, irgendwas <lacht> mit Genuss, keine Ahnung, was sie gesagt hat. Nein! Sie wird in den genuss kommen, mich auszulöschen. Jetzt wo ich äh nicht aufgepasst habe ich, ich meine immerhin sind alle pokémon noch am leben nur sehr sehr krass angeschlagen dass also die meisten können gar nicht mal kämpfen Triggis ist auch schon sehr angeschlagen aber egal das gehen wir doch schon noch hin Bam. aber hey die sind hohen level hier 43 ich hoffe auch dass der achte und damit der letzte arena leiter was drauf hat. Oh nein. Charmbolzen. Tricky hat sich verliebt. Immerhin die Verbrennung, aber. Oh, das ist mies. Aber ich riskiere es. Nee, ich bin stark vor Liebe. Ah, Okay, gut. Hallo? Wie, das reicht noch nicht? Komm schon! Nein! Oh, ich bin down. Oh, nein, nicht. Noch nicht. Ach, Tiki, du brauchst nicht verzweifeln. Das war ja deine Entscheidung, dich zu, äh, zu verlieben in den Schlafrohr. Nicht mal, ne? Das war deine Entscheidung. Du trägst die Konsequenzen. Ja, vielleicht hole ich irgendwann mal ganzen Items nach und die ganzen äh, Polizisten-Trainer nach. Entzückend! Ich überlege es mir noch mal. So ein Bonusvideo. Ich mag bestimmt noch ganz viele Bonusvideos machen nach der Story. Nach dem Spiel. Ich will ja nicht mehr mit dem Pokémon spielen, als mit ihnen zu kämpfen. Ja, kann ich nachvollziehen. Ich hoffe, ihr könnt auch nachvollziehen, dass ich kurz Cutte für. Ach hey, das wusste ich gar nicht. Man kann hier heilen. Das hat mir einiges erleichtert. Das ist ein ganz kurzer Weg, wie ihr sehen könnt. Zack. Und wir da? Okay, wir werden wohl diese Folge mit dieser Route verbringen, denn auf dieser Route gibt es noch ein paar Trainer, die uns vor dem Achnerelater fernhalten möchten. Mir ist schrecklich langweilig. Kannst du etwas gegen meinen Ennui tun? Äh, ja klar. Natürlich kann ich das, Schnösel Alex. Ich kann zum Beispiel dein Luxio eine reinhauen. Schade, dass sich das immer noch nicht zu einem Luxtra entwickelt hat. Das wäre nämlich extra stark. Aber was erwarte ich bitte von Trainern in der vierten Generation? Die und das Spiel heißt auch nicht Platinum und so. Was soll ich bei solchen Spielen bitte halten? Die haben doch nie gute Trainer, aber nervige leider. Dafür haben sie manchmal nervige Trainer. Das ist kein schöner und fairer Trade-off. Wie bin ich schneller? Du bist ein Luxio. Du solltest schneller sein als mein Skorpion, oder? Ich habe das Gefühl, er sollte eigentlich schneller sein als ich, aber war ja nicht. Ja, Alex, so ein bisschen Lappen. Mein NW ist du aber. Ich werde mich im Hotel erholen. Ich habe genug für heute. Okay. Habe ich noch einen Paraheiler? Ja, meinen letzten. Oh Gott, aber ich muss mal bald wieder einkaufen gehen. Habe ich recht, mein Angler? Hallo Reisende, wie wäre es mit einem Kampf? Kein Problem. Dann zeig mir mal deine ganzen Wasser-Pokémon, die du geangelt hast. Dein Goldini und dein äh, Carpador, genau. Aber ich hoffe mal, das ist Level 40 Carpador. Obwohl, das wäre traurig. Das wäre traurig. Ich hätte das nicht gesagt. Oh Gott, das ist wirklich traurig. Entwickelt es. Es entwickelt sich am Level 20. Du hast... Okay, ein Pokémon ist immerhin ein Garados. Aber trotzdem, das macht sich besser. Obwohl Level 42 Garados... Opponent, würde ich sagen. Ich weiß, dass das auch eines hatte. Ja klar, dann komm. Dann kämpfen wir. Boxen uns, bam, bam. Oh, Kaskade. Bam. Oh mein Gott. Ha, <lacht> aber die Vergiftung reingedrückt. Immerhin, etwa. Genau Das wird bei mir glaube ich nicht klappen. Der hättest du bei Kaskade bleiben sollen, Garados. Du hattest eine Chance und hast sie verfehlt. Jetzt musst du mit deinem Leben bezahlen. Oder mit deinem Geld. Mit deiner XP. Nimm mich mit. Lass dich am Leben. Du hast es mir ganz schön gezeigt. Ja. Und du mir nicht. Ich angle gern und du gehst, äh, gern reisen. Schön, dass uns das äh, Leben kurz zusammengeführt hat. Leb wohl, bis zu deinem nächsten äh, Besuch in dieser Gegend. Okay. Das Angeln wird langsam langweilig. Ich brauche einen schnellen Kampf als Abwechslung. Ja, ist bestimmt sehr langweilig, wenn du eine Trainerklasse bist namens Angler. Wenn du dann 24-7... Dein Job ist einfach, den ganzen Tag lang stehend... Einfach vom Fluss zu sitzen und Carpador zu angeln. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Ich frage mich wirklich, warum man einen Carpador haben wollen würde. Wenn man es nicht entwickeln möchte. Guck dir in die alle. 38 Karpador. Warum will es nicht entwickeln? Ich meine, selbst wenn du welche angeln müsstest wegen dem Job. Was ist das für ein Job? Wer möchte bitte einen äh, Carpador haben? Und dann, und dann ist es dann nicht, nicht entwickeln. Ein Remo-Reiter, cooles Pokémon. Ähm. Ja, ich meine, du kannst ja Carpador nicht mehr essen, das ist ja keine Delikateste oder so. Das ist einfach nur, einfach nur Gräten, das Pokémon besteht ohne Witz nur aus Gräten. Das hat nicht mal geiles Fleisch, was du essen kannst. Also, selbst wenn man Pokémon essen sollte, was auch immer, keine Ahnung, eigentlich nicht, aber... Ne, ihr wisst, was ich meine, selbst dann ist das fragwürdig, warum man Carpador so oft angeln sollte. Ich vermute auch, das ist der Grund, warum du überhaupt da überlebt. Niemand braucht, das ist so unnötig. Nicht mal es zu killen macht irgendeinen Sinn, das lohnt sich nicht. Lass es einfach am Leben. Ich meine, Garadus ist schon ein cooles Pokémon. Muss man so sagen, Garadus ist nicht schlecht. In manchen Spielen besser als in anderen, muss ich so zugeben. Vor allem in den Anfangsspielen war Garadus nicht ganz so gut. Der wurde erst später gebufft, aber dennoch... Eigentlich ein relativ cooles Pokémon. Ja. Yeah. Trick ich schon mit zu. Obwohl da Feier-Pokémon ist. Wahrscheinlich deshalb. Für Neon. Sehen wir vielleicht zum ersten Mal. Und ich... Oh mein Gott, wie es leuchtet. War das schon immer so in den 3D-Spielen, dass es leuchtet? Ich muss wirklich sagen, Finneon ist eins meiner ähm, Lieblingswasser-Pokémon hier in Gen 4. Ich habe es noch nie benutzt. Aber immer wenn ich sehe, denke ich mir... Warum kannst du kein gutes Pokémon sein? Ich will dich in meinem Team haben, weil das Ding hat eine Weiterentwicklung. Und das hatte auch mal ein Beta-Design, meine ich. Was noch viel cooler war und mehr dieses Neon-Design hatte. Und dann haben die sich später gedacht, ne, machen wir nicht. Machen wir es langweilig und schlecht. Sehr enttäuschend. Ich habe mich ködern lassen. Ja, und ich habe traurige Geschichten über mein Leben erzählt. Danke, Trainer. Das war eine gelungene Abwechslung. Äh, ja, gerne. Alter, wie viele sind hier? Ich bin zwar mitten im Angeln, aber gut, dann werde ich dich mal eben versinken. <lacht> ja, trau dich du mal. Ja, also Lumion, Lumineon, wie auch immer das hieß. Ich mag das Pokémon sehr. Ich bin sehr enttäuschend, dass es nicht wirklich ein gutes Pokémon ist. Also wenn man es zum Beispiel mit anderen Wasser-Pokémon vergleicht, wie Boyerlin, was ich in meinem Team habe, ist es nicht wirklich krass. Ich würde nicht sagen, es ist komplett schlecht und unbrauchbar. Man kann es natürlich benutzen, es ist immer noch ein wasser mit Wasserattacken, ne? Aber es gibt viele bessere Alternativen. Das ist einfach das, was ich meine, dass so traurig ist. Er ja, hat noch ein für Neon. Also Lumineon war wahrscheinlich die Weiterentwicklung, von der ich geredet habe. Naja. Ah, Aber ehrlich, mir ist das nie aufgefallen, dass es hier in dem Spiel so Neonfarben hat. Ich meine in den Sprites hatte das, das nie. Luminion oder Finion ist auch so allgemein so ein Pokémon, was man kaum sieht. Hey, Barsch war, wenn wir schon mal über Pokémon reden, die man kaum sieht. Oh, bist schon weg. Okay, ciao. Ja, eins der seltensten Pokémon in ganz äh, Gen 4 und in diesen Remax. Ah, Habe ich aber schon mal erzählt. Wow. Das war ein großer Fang, der mir dann entwischt ist. Haha. Ha. Wenn ich so lange auf die Wasseroberfläche starre, vergesse ich, was er ich eigentlich tun wollte. <lacht> ich stell mir das gerade so vor, er ist einfach so am Angeln, start so ins Leere, in, in, in das Wasser, so, sieht sich selbst in der Reflexion, denkt über sein Leben nach. Und dann kommt da so ein Fisch an, seine, an seinem Köder, juckt ihn nicht, er ist gerade komplett vertieft in seinen Gedanken. Und dann irgendwann später so, hä, was? Wollte ich nicht angeln gehen? Und dann kommt da auch seinem Köder schon alles kaputt gegessen, ja, gut gemacht so. Ich glaube Angeln ist vielleicht nicht das, was du machen solltest. Auch wenn du hier mit einem Garage direkt ankommst, okay, immerhin. Aber, aber ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht. Doch, Level-Ups. Level-Ups, Level-Ups. Wir bereiten uns vor auf den letzten Arena-Leiter. Oder arena leiter Wir wissen es noch nicht, aber keine Ahnung. Was für ein Typ er wohl haben wird. Was haben wir denn noch nicht? Da gibt es, glaube ich, mehrere Typen, die wir noch nicht hatten. Mhm. Hm. Feuer hatten wir zum Beispiel noch nicht, ne? Nur bin ich gerade blöd. Ich meine, Feuer hatten wir auch noch nicht. Elektro hatten wir noch nicht. Äh, Boden, schätze ich, hätten wir noch nicht gehabt. Äh, ja, keine Ahnung. Wir werden es aber. Wahrscheinlich in der nächsten Folge rausfinden, wie gesagt, diese Folge wird äh, Darum gehen, dass ich hier diese Route abklappe Genau Ja, ich weiß, Frisky, Typ Flug, es hat Flugattacken, mir egal Ich gehe nicht davon aus, dass es sofort eine einsetzt Und außerdem Habe ich eine Flinkklaue Und immer noch haben nicht all meine Pokémon-Items, kann das sein Habe ich schon wieder nicht dran gedacht Na ja Gigasauger. Dankeschön für dein Leben. Nehme ich herzlich an. Die Fotosynthese. Und noch ein Pokémon. Ah, aber das ist zumindest der letzte Angler, glaube ich. Dann sind wir fertig mit den Anglern. Da rechts war noch so ein Mädchen, was ja immer so Wasser Pokémon hat. Dann werden wir... Ah, nee, rechts waren noch ein paar Sailors. Hm, komisch. Viele Wasser-Pokémon. wir hatten doch schon einen Wassertrainer. Hm. Ob das vielleicht ein anderer Hinweis ist? Egal. Ich hab verloren. Wie konnte das nur geschehen? Nur noch 15 Text von Trainern. Cool. Oh, richtig. Ich habe gerade geangelt, oder? Er hat <lacht> schon wieder vergessen, dass er angelt wollte. Ah, hier ist ein Haus. Was für ein Pokémon du hast? Also, ich habe sechs Pokémon. Ich habe äh, Fernse-Pokémon. Ich habe Wasser-Pokémon. Und ich habe das Pokémon, was nicht gleich das will wird. auch Entwickel doch mal ein Remoraid! Apropos Remoraid und Entwicklung. Das Ding entwickelt sich zu einem Oktopus. How? Wie entwickelt sich diese, dieser kleine Fisch zu einem Oktopus? Ich meine Beta-Design wird ein bisschen besser gezeigt, aber es ist trotzdem sehr seltsam. Wie auch immer. Ja. Du bist Opfer. Ah, oh, du bist so stark, ich bin schon los. Haha. Haha. Ich möchte nämlich nur an dein Bammel hinklammen und das Wasser genießen. Tja, dann brauchst du erstmal eins. Pikachu Fanclub! Pika! Pika Pika? Oh Gott. Und da geht er noch rein. Okay, ich hab genug gesehen. <lacht> ah nein, warte! Ich bin selber jetzt ein pikachu fan wegen meinem Hoodie! Oh, da muss ich nochmal rein. Hi, ha, hallo, hallo, Pika, Pika-Pikachu, hi, haha, ha, hi. Ich versuche mit einem Team aus Dr. Pikachu-Champ zu werden, <lacht> Ja, cool. Haben die alle den gleichen Schrei? Kachu, Kachu, Kachu. Katschuh! Pikachu! Pika! Pika Pika! Pikachu. Also echt verrückt die Leute hier, ne? Also Leute, niemals Fan werden von dem Pikachu, sonst werde ich das so enden. Pika Pika! Ich meine, ich mag Pikachu, aber jetzt auch nicht so heftig. Obwohl... <lacht> Wie auch immer. Geh aus meinem Gesicht. Na... natürlich hatte Statik. Natürlich. Pika, Pika! Oh nein, das arme Pikachu! Pika, Pika! Ich mach das noch, als du nur du gesagt hast. Jetzt musst du die ganze Zeit du sagen. Obwohl im Pokémon Gelb hat sie ja auch... Und so richtig äh, low quality. Einen ins Gesicht geschrien. Ich sterbe, Alter. Keine an Bam! Easy. Wenn man Pikachu wickeln, so, äh, wickeln würde zu Raichu, dann wäre es äh, guter Gegner. Aber so? Pikachu! Ah, so, so, ne. so nicht. Nö, so nicht. Okay. Ähm, ja, Schnurrgast ist das einzige Pokémon, was kein Item trägt. Kann ich das ändern? Apropos. Hat jeder eine, eine Kapsel? Ja, jeder hat eine Kapsel. Okay, daran habe ich gedacht. Aber ein Item dann nicht? Oder ist mir einfach nichts so eingefallen, was ich geben könnte? Was könnte ich denn geben? Verteilen. Du, du, du. Typ Elektro. Hat Schnurgas eine Elektroattacke? attacke Nee, noch nicht, oder? Aber ich weiß, dass es welche erlernen könnte. Überlege ich mir mal, ob ich, ob ich ihr, ihr irgendwas gebe. Ähm. Ansonsten. Ja, Samflocke sind schon wichtig. Oh! Großwurzel, Alter, also zum Tragen versteckt KP stehende Attacken. Das ist eigentlich sehr gut. Für Chelterra. <lacht> und eigentlich ist ja Schnurgas sowieso schon das schnellste Pokémon. Aber wie lustig wäre es, wenn es gleichzeitig auch noch eine Flinkklaue tragen würde. <lacht> Mal gucken, ob es irgendwann jemand auffallen würde. Als ich mit dem Angeln anfing, habe ich mich über jeden einzelnen Fang gefreut. Aber diese Tage so lange vorbei. Nun ärgert es mich, wenn ich an meinen eigenen Rekord nicht mal um Haaresbreite schlagen kann. Oh. Pokémon Größenwettbewerb! Große Pokémon gesucht! Chatterer? Du hast gefragt. Ich hatte da einen Traum! Einen wunderschönen Traum! Ich habe geträumt, ein Trainer würde mir ein riesiges Ramorell angeln und vorbeibringen! Okay, dann träum du mal weiter. Ich werde dir bestimmt keins zeigen. Vielleicht irgendwann, wenn ich selber eins habe für den Pokédex. Aber not now. And not any time soon. Was ist denn hier? Items? Nö. traum mögliche ist diesen ort Das ist schön für die See, aber... Hilft nicht. Okay. Letzten drei. Machen wir mal einen Doppelkampf draus. Sieh doch nur. Sieh doch mein Pokémon an! Das ist so cool! Wir werden gemeinsam in sie stechen. Du und ich. Das ist das Leben der Matrosen. Das Leben der Matrosen. Los, ich mit! Ich will nicht mitkommen. Kannst du mich nicht zwingen? Du könnt mich nicht zwingen. Ingo, du kannst mich nicht zwingen. Nö. Diese Pose, die der Matrose macht, die erinnert mich an so eine Zensur, die mal ein Pokémon war. Und zwar gab es mal so eine Zensur, dass äh, die irgendwie so ihre... Also der eine Arm war so wie bei ihm. Der rechte Arm ist. Also sein rechter Arm. Denn der linke Arm war so auf der Schulter drauf und das war irgendwie irgendwas Anstößiges in irgendeinem Land. Und dachte da sich der Game Freak oh schnell ändern in der nächsten Version. Ja. Keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr in welchem Spiel das war. Aber das war auf jeden Fall irgendwann der Fall. Oh Gott, diese Flinkklappe. So dumm. Höh, Anziehung? Wenn das Ziel mit dem Geschlecht des Anwenders angehört, fühlt es sich zu ihm hin hingezogen und greift eventuell nicht an. Hä, ist das nicht literally einfach Charm? Betört das Ziel und reduziert dessen Angriffswert stark. Ist doch... Es ist sehr ähnlich. Es ist doch einfach... Okay, Anziehung macht diesen Effekt, den wir am Anfang der Folge gesehen haben. Dass es Staatsvorliebe wird. Und Charm macht halt Angriffswert runter. Anziehung funktioniert nur beim gegenteiligen Geschlecht. Oha, voll homophob, äh, Game Freak, was soll das? Ich lasse es erstmal, weil ich glaube, Charm ist besser, aber ich äh, werde es mir definitiv noch vor der Liga überlegen. Allgemein habe ich noch vor, äh, bevor wir in die Liga gehen, dass ich mir nochmal mal die ganzen TMs reindrücke. Obwohl ich das doch schon mal letztens gemacht habe. Trotzdem mache ich es nochmal. Und ja. Hui, ich musste mich an meinen Schrumpfreifen festhalten. Deine Bumme machen einen guten Eindruck. Deine nicht. Haha, <lacht> Schwimmbecken sind okay, aber ich habe das mehr lieber, weil uns sind Pokémon. Möchtest du nicht auch Matrosen werden? Es ist großartig, verschiedene Orte dieser Welt besuchen zu dürfen. Höchstens werde ich Matrosen Mond, aber sonst nichts. Man braucht auf See sein Hirn und seine Muskeln. Ey, das Leben eines Matrosen ist nicht leicht. Ei, das mag sein? du, du, du, du, du, du, du, du. du. Ein Barsch. Also ich habe schon Respekt, wenn die hier einen Barsch fangen konnten, falls sie nicht gehackt haben, gecheatet haben. Dann äh, ist das schon cool. Trotzdem ist das nur Katzenfutter für mich. Also danke, dass du das äh, direkt zu mir bringst, statt dass ich das selber angeln muss. Bei Mascha kann ich drin bleiben. ich habe eine Flugattacke. Flug. Ist sehr effektiv gegen Moschox. Da ist der Schock ziemlich groß. Und ich habe gerade einfach die Flinkler brauchen müssen, was <lacht> oh Mann. auch geil. Ja, auch geil. Hi -ja! Ja, ich kann euch schon sagen, Leute, das Abenteuer ist bald zu Ende. Doch nach der Top 4 habe ich wie gesagt viele Bonus-Videos geplant. Denn wie man sich schon denken könnte, in jedem Pokémon-Spiel ist das so, nach der Top 4 ist die Story vorbei. Beziehungsweise die Story ist eigentlich jetzt schon längst vorbei, seit letzter Folge Ende. Letzte Folge ist die Story eigentlich schon vorbei. Jetzt ist eigentlich nur noch Spieler-Spiel Spiel durch. Du hast gewonnen. GG. Naja, wer weiß, vielleicht äh, ist ja die Liga richtig heftig schwer und höher gelevelt als vier, wer weiß. Ob die Level 50 höher sind? Uh, uh, uh, uh, uh. Der besäuft sich, weil er verloren hat. Alles gut? Ich konnte mir gut vorstellen, dass aus dir eine ausgezeichnete Matrosin werden würde. Ja, ich habe ja schon was dazu gesagt, ne? Okay. Damit haben wir Sonneweg erreicht. Der Räderer von Sonneweg seidet in letzter Zeit unter extremer Langeweile. <lacht> Anscheinend gibt es keine guten Herausforderer mehr für ihn. Also es ist ein R. Hey, ich bin hier. Müsste ich der Räderer von Sonneweg mit nur einem Wort beschreiben, dann würde ich sagen... Schockierend elektrisierend. Hups, das sind nur zwei Wörter. Aha, beschreibe dich selbst mit einem Wort. Rulebreaker. Hi. Hey Trainer, mir ist nicht verborgen geblieben, wie stark deine Pokémon sind. Oh, entschuldige, ich sollte mich wohl erst mal vorstellen. Ich heiße Ignaz, ich bin einer der Top 4 der Pokémon-Liga, wenn man vom Teufel spricht. Ich hatte da so eine Idee und vielleicht könntest du sie umsetzen. Es geht um den Reelleiter dieser Stadt. Er hat neuerdings seinen Enthusiasmus für den Kampf vollends verloren. Der Mangel an würdigen Herausforderern ist ihm aufs Gemüt geschlagen. Er ist so gelangweilt, dass er die ganze Zeit seine Arena renoviert. Dann kam auch noch der Stromausfall. Das hat seine Laune sicher auch nicht gebessert. Dann kam auch noch der Lockdown. Das hat alles einfach... einfach. Das war einfach das Ende hier mit ihm. Ach, du weißt bestimmt, worauf ich hinaus will, ne? Ich möchte, dass du hier meine Herausforderungen lieferst. Sie sind Leidenschaft für Kämpfe neu einfach. Ich verlasse mich auf dich, Heilsporn. He He Habe ich gerade... genannt? Naja, auf jeden Fall, hier ist Sonneweg, solares Leben, welches wir in der nächsten Folge erkunden und die Arena bestreiten.